Zurück bei der Formel 2. Zeit fürs Qualifying. Jeder hat die vier Punkte für die Pole Position morgen im Auge. Ja, und da sind wir auch ähm, zum fünften Mal oh, hier in der Formel 2 Karriere mit Lando Norris oder als Länder Norris. Und ähm, ich habe mal die KI hochgestellt. Beim letzten Mal in Baku war es noch bei 100 und wir haben volle Punkte mitgenommen, wirklich jeden Punkt, den man holen konnte. Und deshalb denke ich mir, hey, ich habe es auf 105 hochgestellt, von 100 auf 105, also die müsste im Schnitt etwa eine Sekunde schneller sein. Ähm, die KI müsste jetzt eine Sekunde schneller sein als in der letzten äh, im letzten Rennwochenende. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass die jetzt definitiv mir wegfahren, weil ähm, die Sache ist die, ich habe... Äh, Okay, the circuit is clear at the moment. We're good to go. <lacht> er, er, er nervt einfach nur. Ja, ähm, ich habe eben, ähm. Ich, ich, kann, ich kann Spanien nicht gut, überhaupt nicht gut. Und Baku ist einer meiner Paradestrecken, finde ich. Und, ähm, dementsprechend werden die mir wahrscheinlich jetzt wegfahren. Aber ich habe, glaube ich, gerade genau, 30 Punkte Vorsprung auf den, äh, zwei Platzierten, in der WM. Ich weiß auch gerade nicht, wer es ist. Ähm, deshalb ist das egal. Egal, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal in. Unsere Quali-Runden. Ich glaube, ich fahre aber erstmal ein paar Runden okay, auf Medium. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ähm. Ups. WTF, was habe ich da gemacht? Warte mal. Schauen wir uns mal aus einer anderen Kamera an. Gibt's da auch eine. Außen? Kamera? Nee. okay, auf jeden Fall komme ich hier ins Kies und über den Curb und dann gebe ich Gas und dann Bäm, Das war's. Ja. Nicht so toll. Ich hatte gar keine Runde und dann auch noch auf den Mediums. Ja, rip. <lacht> Gehen wir zum Rennen. Da hat es sich ja gerecht, dass ich erstens schon zwei, drei Wochen lang keine Folge mehr aufgenommen habe und zweitens, dass ich einfach die KI hochgestellt habe und auf Medium gefahren bin zur Eingewöhnung. Ja. Gehen wir zum Rennen. Willkommen auf dem Circuit der Barcelona-Catalonia. Auf dieser Strecke gab es im letzten Vierteljahrhundert eine Menge spektakulärer Rennen. Die Frage lautet nun, welcher der jungen Fahrer wird als nächstes ein neues Kapitel in dieser glanzvollen Geschichte schreiben? Ja, das ist natürlich sehr interessant, aber schauen wir uns erstmal also mit du du jetzt die Startaufstellung an. Für das nach einem fantastischen Qualifying startet Alexander Albon von der Pole. Und George Russell steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Markeloff, Iotto, Sergio Sette und De Vries. Fukuzumi, Fuoco, Günther, Nicolas Latifi, Deletran, Boccolacci, Jack Aitken und Meini. Makino, Gelae, Mary und Nico Kari, Lorandi und Lando Norris vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Sei vorsichtig auf der Strecke bis Kurve 1. Falls wir sie zu schnell nehmen, wirft es uns aus dem Rennen. Fahr vorsichtig. Wir wollen nicht schon nach der ersten Kurve Feierabend machen. Ja, es hat sich wohl gerecht, dass ich auf den Mediums gefahren bin, die KI höher gestellt habe und auch schon länger kein Rennen mehr gefahren bin hier im Spiel. Vor allem nicht mit dem F2-Wagen. Ja, passiert. Ja, Strategie ist eigentlich klar. Setup kann ich Nichts mehr wirklich ändern. Ja, wird ein... Ist das Haupt drin? Ja, da gibt es ja einen Pitstop. Ja, gucken wir mal, wie lange wir fahren können. Warte, ich guck mal, können wir den Pitstop vielleicht noch ein bisschen rauszögern? Man könnte früher machen. Ja, egal, fahren wir einfach mal. Wir entscheiden das je nach Situation. So, Einführungsrunde natürlich. Wenn nichts Spannendes kommt, dann springe ich einfach direkt äh, zu, zum Start mit euch. Oh mein Gott, war das eng. Ich habe nicht erwartet, dass Lorandi da abbremst. Ja komm, jetzt will er auch nicht mehr vorbeifahren. Na toll. Oh mein Gott, das war gerade echt eng. So, Rennen kann beginnen. Ich habe einfach nur schlechte Starts mit dem Auto. Ich, ich weiß nicht wieso, die KI ist einfach so viel besser. Weil ich bin einfach nur extrem schlecht und finde einfach nicht den richtigen... Punkt. Oh, Ein bisschen Kontakt, aber eine Position haben wir schon mal. Können wir hier innen nehmen? Neben uns ist noch einer. Er hat okay, woran die hat nachgegeben. Ja, wenn du eine Lücke lässt, setze ich mich natürlich daneben. Kari. Okay, ein Person haben wir schon mal. Auf die Mary haben weiß ich noch nicht. War theoretisch ja, weil wir jetzt die Innenbahn haben. Und den Einlenkung verpasst. Hier jetzt vorsichtig Gas geben. Wir haben gesehen, was es im Qualifying bedeutet. Oh ja, es gibt einen Angriff. Oh, sorry. Das war nicht gewollt, habe ich doch noch überholt, beziehungsweise, na, noch nicht überholt. Er kommt noch mal zurück, äh, der Litres. Aber außerdem komme ich dann noch an ihm vorbei, oder? Sorry, aber jetzt muss ich leider mal die Bahn zumachen, weil da kann man nicht zu zweit durchfahren. So fünf Positionen gesammelt ist doch schon mal ganz gut für die erste Runde von 19. Gucken wir mal was drin ist. Auf jeden Fall muss ich ins DS kommen, das ist sehr wichtig. Oh mein Gott! Geländer hat sich verbremst. Da war ich lucky. Also die KI, die verbremst sich tatsächlich auch. Ich habe das Gefühl sogar, dass sich die KI in der Formel 2 deutlich öfter verbremst, sozusagen weil es Wookiees sind, die natürlich prinzipiell ein bisschen äh, mehr Fehler machen, was ich eigentlich ganz cool finde. Ich weiß natürlich nicht, ob es so ist, aber es wirkt zumindest so. Was ich richtig schwer hier finde, ist, dass diese letzte Kurve tatsächlich bei der Formel 2 noch eine Kurve ist, man muss ganz leicht schlupfen. Oder man macht ganz, ganz viel Flügel drauf. Vielleicht kommen sie dann doch vollfahren. Aber ich muss auf jeden Fall ganz kurz lupfen. Was sehr, sehr ärgerlich ist. Und ich habe das Gefühl, dass mir deshalb die KI ein bisschen wegfährt. Gerade auf der Geraden ist das wichtig. Hey, so viel Zeit durch diese Kurve. Das ist unglaublich. Oh. Sorry, gegen die KI gefahren. Das Problem ist halt einfach, dass. Ähm, Ich genau bei den zwei Kurven vor der DS-Geraden immer äh, viel Zeit verliere. Da ist es echt schwer, dann gute Angriffe zu setzen. Okay, die gehen alle rein. Ich, ich, ich bleib draußen einfach. Oh, mein Teamkollege ist in der Box. Also bleiben wir noch eine Runde draußen. Ich habe gehofft, er bleibt vielleicht noch eine Runde draußen, aber nee. Okay, dann machen wir zwei Runden, auch wenn das natürlich nicht so toll ist. Aber ihr seht, ich war nur 13 langsam, das war eine Bestzeit. Obwohl ich viele Fehler gemacht habe, tatsächlich, weil ich viel gepusht habe. Okay, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Kann sein, dass ich wirklich sehr viel Zeit verloren habe. Vielleicht auch nicht. Vielleicht haben sie auch im Verkehr Zeit verloren. Die Sache es halt die, wenn man eine Runde länger draußen bleibt, die Reifen von denen brauchen echt ewig, bis die aufheizen. Von den Gegnern. Also, also zumindest theoretisch. Also zumindest bei mir wird das so der Fall sein. Aber ich glaube, bei den KIs ist das nicht so oft der Fall. Ich glaub, wir haben genau keine Position gewonnen. Das nur weil ich viele Fehler gemacht habe. Okay, gucken wir was in den nächsten Runden drin ist. Wir müssen auf jeden Fall mindestens PC, wenn damit das Rennen irgendwie was gebracht hat. Achtung, Achtung! Okay. Ich glaube der führende ist ausgefallen. Das müsste Albon dann sein. Nein, nee, Russell. Okay, das ist richtig ärgerlich. Aber ich meine, der ist auch ein Konkurrent von uns. Ich weiß gerade gar nicht, auf welchem Platz er ist, aber er ist ein Konkurrent. Weil ich bin dran, Fukusumi mit der ersten Windschatten. Ich setze mich mal hier außen hin. Geht das? Ja, tatsächlich. Ich hatte ein bisschen zu sehr Angst, mich neben ihn zu setzen, aber also rechts neben ihn zu sitzen, sodass ich die innere Bahn habe weil die Autos halt echt nicht so viel Downfoss haben, aber okay, es funktioniert. Oh mein Gott, da ein bisschen Grip gerade nicht gab. Und zu spät gebremst. Aber wir sind ein Punkt weg von den Punkten. Äh, ein Platz weg von den Punkten so rum. Ich glaube das ist definitiv po äh, possible, definitiv möglich in den 8 Runden. So, Agegun ist vor uns, aber ich glaube, der ist doch ein bisschen zu weit weg, einfach weil der auch natürlich den ersten Windschatten hat. Ich versuch's dann noch, wenn er jetzt nicht rüberzieht. Oh, und Mini hat, hat sich verbremst und deshalb habe ich mich ein bisschen überrascht gefühlt und... Oh, sorry. Oh mein, Gott, das war ein bisschen kacke, aber er hat eh ein mechanisches Problem. Das ist glaube ich überambitioniert, ja. Oh mein Gott, da bin ich aufs Gras rausgekommen. Es hätte ein schneller Flug in die Wand werden können gerade. Oder zumindest ins Kies und damit einige Positionen weg. Also Glück nicht. Jetzt habe ich aber viel Zeit verloren. Und aber P8 ist möglich. P7 ist wieder ausreichend, aber P8 ist sowieso so, glaube ich, die beste Position, die ich. Äh, Heute kriegen könnte und die auch, glaube ich, am besten wäre für das nächste Rennen. Weil dann habe ich die Pole, wenn ich 8 werde in dem Rennen. Boah, das war natürlich extrem gut genommen. Lila Sektor deswegen auch. Und ich merke halt einfach, wie gut die Reifen Und ich habe jetzt 1,5 Sekunden auf den nach hinten äh, rausgefahren auf der Let's In einem Sektor mehr oder weniger. Ich meine, eben war ja noch direkt an mir dran, jetzt ist er so weit weg. Also die harten Reifen gefallen mir besser. Das habe ich jetzt schon in beiden. Äh, an beiden Wochenenden gemerkt. Oh, Lila Sektor 1. Und mein. nee, wow! Als er wieder vor mir gezogen hat, habe ich gemerkt, wie ich weniger Grip hatte. <lacht> wow, das war ein cooler Safe. Leider ist aber jetzt die Runde am Arsch. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil. Ja, die gibt ja zwei Punkte. Die schnellste Rennrunde hier. Die würde ich schon gerne haben. Aber, ja. Ich habe, glaube ich, noch genug Zeit. Vielleicht kriege ich nochmal eine saubere, freie Runde. Oh, das war sehr gut. Und mein hat kein DS. Das ist perfekt. Der. Ja. Der wird sowas von hinter mir fallen. Keine neue Bestheit. Erst lila, dann grün und dann eine Verschlechterung. Ja perfekt. Super, ich muss noch nicht mal irgendwie eine, eine Angriffslinie fahren. Okay, der ist habe ich. Und eine neue schnellste Rennrunde. Das gibt schon mal zwei Punkte, die ich aktuell sicher habe und das ist gut und ich glaube auch nicht, dass die KI das noch schlagen wird. Es ist nämlich sehr ungewöhnlich, dass die KI sich noch mal, dass die KI am Ende des Stints schneller wird. Also aktuell vier Punkte. sicher zwei wegen P9 und zwei wegen der schlechten Rennrunde. Aber ich bin dafür, dass wir daraus sechs Punkte machen. Oh, das ist übel! Man verliert hier so leicht den Grip, wenn man hinter anderen herfährt. Das ist unglaublich. Oh, der letzte Sektor. Schade. Aber egal, Foke ist meins hoffentlich. Auch in der DS hat. Komm, ich gehe wieder hier aus das hat eben gut funktioniert. Und tatsächlich. Es hat geklappt. Und damit habe ich sechs Punkte und die Such und die Pulve ist Sprintrennen. Und gucken, ob ich maximieren günther noch kriegen kann. Ich meine, vier Runden haben wir noch. Oh Günther ist hier extrem langsam. Versuche mal hier eine etwas andere Linie zu nehmen, so dass ich hinter ihm fahre. Was wird dazu, dass ich tatsächlich ein bisschen mehr Grip habe gefühlt? Oh mein Gott, ich habe aus Versehen zu spät gebremst. Man muss aufpassen, dass ich nicht ihm reinfahre. Und überraschenderweise dachte ich gerade, er würde mir Platz lassen. Unerwarteterweise. Aber da hat der doch gedacht: Nee, ich mach doch mal zu. So, aber der ist eher am Arsch, weil er hat kein DS. Er hat mein niemanden niemand vor sich. Er kann es nicht verteidigen. Sorry, Günther. So, und damit bin ich P7, ja okay. zweiter Platz fürs ne nächste Rennen, aber mehr werde ich sowieso nicht mehr holen, ich, ich habe nur noch an, na, ein bisschen weniger zwei Runden um Latifi zu kriegen und das klappt nicht, der ist zu weit weg, gucken ob ich nochmal meine, ob ich noch mal eine persönliche Bestzeit fahren kann oder generell eine Bestzeit sogar dann, oh das war ich ein bisschen quer bei der letzten Kurve, aber das müsste definitiv eine neue Bestzeit sein. Ja, das ist zwei Zehntel. Aber keine 31er-Zeit. Aber ich glaube, das, das schaffe ich eh nicht mehr in der letzten Runde. So, Alexander Irvin äh, gewinnt das Rennen für Dams. Mal gucken, ob das zumindest der letzte Sektor nochmal neue besser war. Ich habe diesmal eine Kurve ein bisschen anders genommen. Die erste Kurve des Sektors. Mal gucken, ob es für eine neue Bestheit reicht. Nee. Okay, keine Ahnung. Das das Egal, das ist ein, ein gutes der Ergebnis. Der Können wir uns nicht beschweren, das ist ein super Ergebnis, dass wir da ja, reinfahren konnten. Es hatte sich schon länger angekündigt. Was für, ein herausragender Sieg für Dumps. Der Bede, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Obwohl alle Formel-2-Boliden über dieselbe Technik verfügen, sah der Sieger einfach besser aus da draußen. Es muss wohl eine Kombination aus einem schnelleren Erreichen der Betriebstemperatur der Reifen und einer an die Streckenbedingungen angepasste Fahrweise gewesen sein. Es sah so einfach aus da draußen. Ich sehe, dass die Fahrer bereits auf dem Weg sind. Das war eine grandiose Mannschaftsleistung und das Ergebnis harter Arbeit. Dams holt sich heute den Sieg. Ja, ähm, wir sind Drag of the Day geworden, was kein Wunder ist, weil Drag of the Day ist in dem Spiel so, dass äh, der Fahrer, der die meisten Plätze ja, im Rennen gewonnen hat, dass der Drag of the Day wird. Dementsprechend sind wir es mit 13 Plätzen. Ähm, ja, unser Teamkollege, der ist Zweiter geworden. Vom 5. auf dem Zweiten das ist doch auch ein super Ergebnis. Ähm, und wir schauen uns mal ganz kurz ähm, ja, die Weltmeisterschaft an. Wir haben wirklich 21 Punkte auf Elben verloren, denn... Wir haben 8 Punkte geholt und Elben hat schon 29 an diesem Wochenende geholt. Denn er hat auch noch äh, die Pole Position geholt. Und natürlich einen Rennsieg. Und er war sogar unser engster Konkurrent. Dahinter ist die Fries und Russell hat jetzt leider P3 in der WM verloren. Ja, und mein Teambuilding freut es mich, dass er Punkte holt. Ähm, Team WM sind wir um einen Punkt vor Dumps, das ist super. Äh, und eng natürlich. Und ja, ist ein gutes Ergebnis. Ähm, ihr seht jetzt noch die Rennhighlights. Und ja, wir sehen uns dann beim Sprintrennen hier in Spanien, Barcelona. Ciao.